Ja halli, hallo liebe Individualisten und herzlich willkommen hier im winterlichen Wienerwald. Wir haben den 30. November 2017 und es hat gestern Abend zum Schneien angefangen. Das heißt, wir haben jetzt heute den ersten Schnee im Wienerwald für den Winter 2017/2018. Und ich bin jetzt hier gerade ein bisschen unterwegs im Wald. Es ist ja, Nachmittag. Ich habe mir so zwei, drei Stunden Auszeit von der Arbeit genommen, um dieses traumhafte Wetter, diese Winterlandschaft, diese frisch verschneite zu genießen. Ähm, leider bin ich auf dem Weg, den ich eigentlich gehen wollte, nicht durchgekommen, weil wir hier momentan in unserem Gebiet sehr starke Forstarbeiten haben. Und, ähm, leider bis Jahresende die Forststraße gesperrt ist, wegen diesen Forstarbeiten. Ist natürlich schade, jetzt ähm, habe ich mir einen anderen Weg gesucht. Ich gehe jetzt gerade äh, einen kleinen Weg durch den Wald zum, zu einem der, der ähm, Hochbehälter unserer Wasserleitung. Und von dort werde ich jetzt noch ein bisschen weiter durch den Wald. Äh, jo, und im Prinzip soll das Ganze nur so ein kleiner Winterspaziergang werden, ich wollte einfach ein bisschen raus, ich werde im Prinzip nichts, nichts Besonderes machen in dem Video. Aber wenn ihr Lust habt und diese schöne Winterlandschaft mit mir genießen wollt, ja, dann kommt es doch einfach mit.